Ich habe nachgedacht über die Spezialisierungstendenzen gewisser Insektenarten. Fangen Sie sich nicht an. Versuchen Sie ein wenig zu so schlafen. Jedes Ameisenvolk hat Arbeiter, geflügelte Männchen und eine Königin. Der Staat wird organisiert. Oh <laughs> Der Plan ist einfach. Wir lassen Benzin in die ganze Anlage laufen. Und wenn die Ameisen versuchen, sollten die Gräben zu überqueren, dann zünden wir das Zeug an und sehen zu, wie sie alle verbrennen. Was halten Sie davon? Sie haben gute Arbeit geleistet.